Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Review. Heute habe ich hier ein weiteres Raspberry Pi Case. Und zwar ist das hier ein schwarzes Plastikgehäuse, das ähm, gegossen wurde. Und zwar zeige ich euch als erstes, wie man Raspberry Pi einbaut. Ihr nehmt die untere Seite, das ist die mit diesen Löchern hier. Dort legt ihr den Raspberry Pi hier seitwärts ein, dass der AV-Stecker in das Loch reingeht. So, und dann drückt ihr den hier hinten runter, dass es hier genau bündig ist. Dann macht ihr hier dieses Gitter hier rein. Muss aufpassen, dass diese Rille so nach hinten zeigt, dass also man es einfach reinstecken kann. Dann kommt das einfach hier drauf. Vorsichtig. Und dann klickt das hier an den Seiten schon selbst ein. ein Matschen das Gehäuse. Und dann hat man hier vier kleine Schrauben. Für die braucht man einfach einen kleinen Schraubenzieher, den ich auch gerade hier habe. Da kommt einfach hier eine Schraube rein. So, so zusammenbauen ging eigentlich relativ schnell. Jetzt habt ihr einfach ein schwarzes, unscheinbares Gehäuse, wo euer Raspberry Pi drin ist. Ihr könnt eigentlich fast alle Anschlüsse benutzen. Hier USB, HDMI und den AV-Anschluss. Dann LAN und USB und die SD-Karte könnt ihr auch reinstecken. Ich probiere gerade mal, ob das auch gut geht. Die SD-Karte kommt da unten rein. Ja, man muss ein bisschen reingehen und es geht eigentlich relativ leicht. Einfach hier einmal draufdrücken, das ist wieder draußen. Da kann man einfach reinstecken. Sieht super aus, kann man einfach so mal irgendwo liegen haben. Sieht schön aus. Also das kann ich echt empfehlen, wenn ihr einfach ein günstiges Case haben wollt, das unscheinbar ist und gut aussieht, kann ich euch das empfehlen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis dann und ciao!